Herzlich Willkommen zur Zahnputzandacht vom 9.04.2022. Ich habe wie immer die Losung mitgebracht. Der Herr ist König, das freue sich das Erdreich, und seien fröhlich die Inseln, so viele ihrer sind. Das ist ein Satz aus einem alten biblischen Lied. Leider kennen wir die Melodie nicht mehr, sonst hätte ich etwas eingestimmt. Die Bibel ist immer im Gespräch. Deswegen gibt es bei der Losung auch immer zwei Sprüche. Der zweite Spruch ist folgender, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Zwei Sprüche, zwei Aussagen. Einmal Gott ist der Herrscher dieser Welt und einmal man kann das Reich Gottes nicht an Äußerlichkeiten erkennen. Wie passt das zusammen? Nun, das ist eine interessante Frage. Ich möchte einmal mit Gott beginnen. Was bedeutet es, dass Gott König der Erde ist? Es bedeutet, dass am Ende das Gute das letzte Wort behält. Manchmal, wenn man in die Welt schaut, könnte einem echt Angst und Bange werden. Mir geht es auf jeden Fall so. Da sehe ich Krieg, da sehe ich Corona, da, sei, da sehe ich den Klimawandel. Und angesichts dieser ganzen Probleme verliert man den Mut. Sie sind so groß und man selbst ist ja so klein. Wäre es da nicht besser, sich einfach hinzulegen und so zu tun, als wäre man nicht da? Letztendlich ändert man ja doch nichts. Doch, sagt uns da der erste Vers, gib nicht auf. Schau auf Gott, der ist größer als alles. Das Gute wird am Ende das letzte Wort behalten. Also mache ich mich los und versuche etwas zu verändern. Und andere Menschen machen sich auch auf den Weg. Jetzt wird es interessant. Nämlich wenn mehrere Menschen miteinander versuchen, ein gutes Leben zu etablieren, kommt es sehr schnell zu Streit. Es ist nämlich gar nicht so klar, was nun richtig ist. Die Probleme sind groß und kompliziert und erfordern komplexe Antworten. Es kann also recht schnell geschehen, dass man sich in den Details verliert und seine eigene Lebensweise für die einzig anerkannte Art und Weise hält, wie man leben kann. Das fühlt sich dann zwar recht gut an, aber es ist nicht wirklich sinnvoll. Bewegungen, die nach dem Guten fragen, sind deshalb so häufig so anfällig für Spaltungen, weil man sich in dem Klein-Klein und in den Details verliert und dann vergisst, dass es eigentlich um etwas anderes geht. Und da spannt der zweite Spruch einen guten Rahmen. Er weist uns darauf hin, schau dir an, was die Menschen erreichen wollen. Das Gute hängt nicht daran, ob man das Richtige ist oder die richtige Ausdrucksweise hat, sondern daran, dass man stets und ständig versucht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wenn man so lebt, eröffnet sich ein Raum, in dem die Liebe und die Gerechtigkeit und die Freude des Heiligen Geistes wachsen kann, ohne Schwierigkeiten, wie von selbst. Amen.